Ein weiterer Frühling hat begonnen und ich habe den Himmel aufgegeben um mich an dem Grauen zu laben Ich möchte Spaß mit dem Globus haben Ich habe bereits Feuer gefangen Kann aber die schöne Helena nicht finden Ihre Schreie sind unmöglich aufzuzählen Das Herz scheint nur Lügen zu erzählen. Gut existiert, nicht ohne schlecht und größere Lügen haben kurze Beine. Ich fühle mich so laut wie ein Specht. Komm raus, zieh ab, zeig mir deine. Bitte, oh bitte, vergib de meiner Hand. Es ist fast Sommer, Gott sei Dank, das ganze Papier hat uns tief geschnitten. Scheiße, oh Scheiße, ich sehe hier nur Geierstitten. Arbeit, Wahrheit, Freiheit und Fröhlichkeit, Liebe und Liebe sagt, wir schlagen im gleichen Takt. Zum Glück ist unser Lieben unvermeidlich. Aber zuerst muss ich studieren. Unvermeidlich. Sie wissen genau, dass wir haben keine Zeit zu verlieren. Unvermeidlich ist es auch alle Freiheit, unvermeidlich in der Mitte erfahren Sie die Wahrheit. Willkommen in meine Welt, Sie sehen nur ehrliches Geld. Ich besser nicht die rote Fahne zeigen. Ich bin wütend, wenn die Liebe nicht bleiben. Der Herbst bald kommt, ich trage meinen besten Anzug. Du musst laufen, mach schnell, nehmen sie den Nachtflug. Du willst nicht wissen, was passiert, wenn du zur Stadt kommst. Der Wind zerfällt, ihre Körper, Haut und Herz umsonst. Arbeit, Wahrheit, Freiheit und Traurigkeit. Liebe, kein Liebe sagt, wir schlagen in einem anderen Tag. Zum Glück ist meiner Liebe unvermeid. Deine Lust Unvermeidlich Wieder und wieder Ruhe Deine Welt Auf meiner Brust Zum Glück ist meine Liebe unvermeidlich. Hier besser nicht die rote Fahne zeigen, ich zeige ihnen parakaus